Well, it's one for the money, two for the show, seven to the Ja, unglaublich, bereits zum siebten Mal stehen wir hier vor dem Paläde-Festival in Cannes während der Cannes Filmfestspiele, um die Gurke des Jahres, the Cube of the Year, für den schlechtesten Film des Jahres zu verleihen. Für die, die zum ersten Mal mit dabei sind, vielleicht kurz zur Erklärung: Wie wird der Gewinner ermittelt? Ganz einfach durch die größte Jury der Welt. Denn jeder kann mitbestimmen, jeder kann Filme vorschlagen, jeder kann seine Stimme abgeben hier auf der Internetplattform www.cuk.it Und kurz vor der Veranstaltung stehen dann zehn Finalisten fest und einer davon bekommt dann die Gurke mit einem Backerl per Post zugesendet. Und für jedes Jahr steht auch heuer wieder ein großes Motto über diese Verleihung und heuer bietet es sich an, den Geburtstag von John Carpenter zu feiern. Seinen Runden, er wird nämlich heuer 70 Jahre alt und noch dazu haben wir 40-jähriges Jubiläum von einem seiner bekanntesten Filme, nämlich Halloween. Und bevor der Nebel des Grauens jetzt noch ein bisschen dichter wird, würde ich sagen, wir holen uns noch einen her, der muss dabei sein. Er ist Initiator von q Andreas Auinger, der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tour's Mission Eva. Heute kann man ihn auch Snake Blischkin nennen. Und er hat sie mitgebracht, die Trophäe. Escape from Rostock, gestohlen von A-Number-One, Martin Jost und hergebracht mit dem Cabby. Sind ein Haufen Leute dabei draufgegangen. Jetzt interessiert mich eines. Wer bekommt das Teil? Ja, der Nebel des Grauens wird noch dichter. Ich würde sagen, wir schauen uns schnell die zehn Finalisten an. Ja, da sind sie auch schon die zehn Finalisten. Einer davon hat gewonnen und einer weiß es, nämlich Gerthud, John Carpenter, Look Alike. Und er hat auch eine Weisheit des großen Regiealtmeisters mitgebracht. Lieber Gerthud, wie schaut's aus? Immer wenn ich auf meine unabhängigen Filme zurückschaue, sage ich, mein Gott, ich kann nicht glauben, dass wir das geschafft haben. Was aber die großen Studiofilme angeht, so denke ich gewöhnlich, ich kann nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Wie auch immer... Die Gurke des Jahres 2018 ist Geostorm. Na, wer sagt, denn? Der diesjährige Gewinner, ein katastrophaler Katastrophenfilm. Ja, dann würde ich sagen, es bleibt nur noch eines zu sagen: nämlich I love you all. Oh. Gratulation zum Glückwunsch. Du Andreas, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Ich meine John Carpenter, 70 Jahre, Halloween, alles ganz klar, nur was hat Elvis mit John Carpenter zu tun? Naja, John Carpenter hat einer der besten und frühesten Elvis-Biografien gedreht. Und wer hat Elvis gespielt? Kurt Russell. Ah, quasi du? Ja. Big trouble. In Little China!